Hier die Musterlösung zu unserer letzten Sitzung. Hier habe ich den Datensatz notiert. Albus Kompakt aus dem Jahr 2016. Erste Hypothese. Je höher der allgemeine Schulabschluss einer oder eines Befragten, desto höher ist sein oder ihr politisches Interesse. Erste Frage ist natürlich wie immer, welche ist hier die abhängige Variable und welche ist die unabhängige Variable? Die abhängige Variable ist hier das politische Interesse weil wir das politische Interesse in Abhängigkeit vom Schulabschluss analysieren möchten. Somit ist also der Schulabschluss dann die unabhängige Variable. Wir vergleichen die verschiedenen Schulabschlüsse. Dann schauen wir uns die Skalenniveaus an. Das politische Interesse wurde hier abgefragt auf einer Skala von sehr stark, stark, mittel bis wenig und überhaupt nicht. Das ist also eine ordinal skalierte Variable, weil wir eine Rangfolge reinbringen können aber nichts genaues über die Abstände zwischen den Ausprägungen wissen. Beim Schulabschluss ist es genauso, es ist eine ordinal skalierte Variable, da die Schulabschlüsse in einer Rangfolge stehen, allerdings nicht genau die Abstände quantifizierbar sind. Somit haben wir zwei ordinal skalierte Variablen und wählen damit dann eine Kreuztabelle als Analyseverfahren aus. Bevor ich jetzt die Kreuztabelle erstellen kann, muss ich die beiden Variablen vorbereiten. Der erste Schritt ist die Definition von fehlenden Werten. Das ist hier nur bei der Variable zum Einkommen, äh, zum, zur Bildung äh, notwendig. Bei der Variable zum äh, politischen Interesse ist es nicht nötig, da dort keine fehlenden Werte in der Variable vorkommen. Sie müssen also natürlich immer erstmal einen Blick in die Variablen werfen. Kurze Ergänzung noch. Um die Variablen überhaupt zu finden, nutzen Sie die Filterfunktion des Variablenfensters in Starter oben rechts. Dort fangen Sie einfach an, einen Suchbegriff einzugeben. In diesem Fall hier, als es um den Schulabschluss ging, habe ich einfach Abschluss oder Schulabschluss hingeschrieben und habe dann sehr schnell die Variable ähm, EDUC hier gefunden. Und dasselbe auch beim politischen Interesse die Variable ist, wenn man den Suchbegriff verwendet, auch leicht zu finden. Dann habe ich hier die beiden Variablen jeweils kategorisiert, da die Aufgabenstellung lautete, dass in einer Kreuztabelle pro Variable höchstens drei Ausprägungen vorkommen sollen. Und äh, das ist dazu da, damit die Kreuztabellen eben übersichtlich werden und äh, vernünftig zu lesen sind. Das heißt, ich habe hier jeweils die Ausprägungen genommen. Es waren ja jeweils fünf Ausprägungen und habe die ersten beiden zur Kategorie 1 zusammengefasst. Die mittlere Kategorie habe ich gelassen und dann die anderen beiden Kategorien in die dritte gesetzt. Wenn ich so eine neue Variable mit, einer, mit einem precode befehl erstelle, muss ich natürlich dann die Variable wieder labeln und so weiter. Das sehen Sie hier alles. Und wenn das alles erledigt ist, kann ich die eigentliche Kreuztabelle erstellen. Bei der Kreuztabelle bitte immer daran denken, es kommt erst die abhängige Variable, dann kommt die unabhängige Variable und dann schreiben Sie Komma, Column, um da die Spaltenprozente zu bekommen. So und Dann schauen wir uns die Kreuztabelle mal an. Die habe ich hier reinkopiert. Bei der Kreuztabelle fangen wir jetzt an die Spaltenprozente uns anzugucken und zwar immer zeilenweise. Nur so können wir die einzelnen Ausprägungen der unabhängigen Variable vernünftig miteinander vergleichen. Wir fangen also hier an, gucken, wie viele von den Befragten ohne Abschluss haben ein sehr starkes oder starkes politisches Interesse. Das sind 25 Prozent. Wie viele von denen mit einem mittleren Abschluss haben ein sehr starkes oder starkes Interesse. Das sind 33 Prozent. Und wie viele von denen mit einem mit der Fachhochschule oder der Hochschulreife haben ein sehr starkes oder starkes politisches Interesse. Und das sind diese, gerundet 50 Prozent hier. So, und da sieht man schon sehr gut, dass das politische Interesse ansteigt, wenn der Abschluss ansteigt. Da wir hier von 25 Prozent auf 33, auf 50 Prozent hochgehen. So, dann diese mittlere Kategorie ist natürlich nicht sonderlich aussagekräftig. Das andere, was man sich noch angucken könnte, wäre dann noch wenig politisches Interesse. Und dort sehen wir dann genau umgekehrt die Reihenfolge. Das, äh, wir haben hier also einen relativ hohen Anteil bei den Befragten äh, ohne einen Abschluss. Dann beim mittleren Abschluss haben wir hier ähm, dann etwas weniger, also ungefähr 20 Prozent. Und bei der Fachhochschul- oder Hochschulreife noch weniger, dann gerundet 14 Prozent. Das heißt, hier sehen wir bei allen oder beziehungsweise bei beiden Ausprägungen der abhängigen Variable, sowohl bei diesem sehr stark stark als auch bei wenig überhaupt nicht, sehen wir eine sehr klare Tendenz, sodass wir also die Hypothese sehr deutlich als bestätigt bezeichnen können. Wir können also sagen, je höher der Schulabschluss eines oder einer Befragten, desto höher ist sein oder ihr politisches Interesse. Da wir hier jetzt noch keine Verfahren der schließenden Statistik kennengelernt haben, können wir diese Aussage nur über die Befragten, also die Befragten hier in der Stichprobe, treffen. So, und dann zum Abschluss habe ich noch ein Diagramm dazu angefordert. Das ist ein gruppiertes Balkendiagramm. Der Befehl dafür lautet catplot, abhängige Variable, Komma over, unabhängige Variable. Dann habe ich hier noch gesagt, dass ich gerne prozentuale Angaben haben möchte. So, und wenn man das Ganze noch ein bisschen hübscher darstellen möchte, dass man also hier ähm, farbliche Markierung hat, das sehe ich gerade, das habe ich hier noch vergessen, das ist folgende Option hier, ASYVHR, damit wird das dann farblich unterschieden. Und wenn man dann noch Recast und Klammern Bar dazu schreibt, wird das Ganze vertikal statt horizontal angezeigt. Und der letzte Tipp noch dazu, wenn Sie den Graph Editor öffnen, einen Doppelklick auf das Diagramm machen und dann hier dieses Rotate Categories auswählen. Dann haben Sie den Vorteil, dass das in dem Diagramm hier so angeordnet ist, dass ich auch wieder direkt die Ausprägung der unabhängigen Variable miteinander vergleichen kann. Was bedeutet das? Wir gucken uns mal hier die Kreuztabelle an. Da hatten wir 25%, 33%, 50%. Das sind die Prozentwerte, die uns interessieren, die wir miteinander vergleichen wollen. Und diese drei Prozentwerte finden Sie in dem gruppierten Balkendiagramm genau hier wieder. Das sind die 25%, das sind die 33% und das sind die 50%. kann ich also wunderbar sagen, wie dieses, äh, dieser Zusammenhang hier aussieht. Dann haben wir die zweite Hypothese. Befragte mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss haben eine höhere durchschnittliche Wochenarbeitszeit als Befragte ohne Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Auch dort ist natürlich wieder der erste Schritt zu gucken, welche ist die abhängige Variable. Das ist hier dann die Frage nach der Wochenarbeitszeit. Die unabhängige Variable ist eben die Einstufung, ob die Person einen Fachhochschul oder Hochschulabschluss hat oder eben nicht. Da jetzt die abhängige Variable hier ist, ist dann das Analyseverfahren der Wahl ein Mittelwertvergleich. So, bevor wir jetzt den Mittelwertvergleich durchführen können, müssen wir hier auch wieder die Variablen vorbereiten. Das ist hier ein kleines bisschen komplizierter, weil wir zunächst mal eine Variable erstellen müssen, die die Information enthält, ob die Person einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss hat. So, und dafür muss man ein bisschen im Datensatz gucken, bis man die richtigen Variablen findet. Und da gibt es dann eben eine Variable die 14, die, hat die enthält die Information, ob die Person einen Fachabschluss hat. Und DE15, die Information, ob die Person einen Hochschulabschluss hat. so und da, Aus diesen beiden Variablen, nachdem ich die vorbereitet habe, indem ich äh, die fehlenden Werte definiert habe, muss ich dann mit Generate und Replace-Befehlen eine neue Variable erstellen, die jetzt nur noch zwei Ausprägungen hat. Hat die Person einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss oder eben nicht? so und Dafür gehe ich folgendermaßen vor. Ich sage Generate. Abschlüssel, so möchte ich die neue Variable nennen, ist gleich 1, wenn DE14 gleich 1, das heißt, die Person einen FH-Abschluss hat, oder DE15 gleich 1, das heißt, die Person einen Uni-Abschluss hat. Hier muss ich ein oder einfügen, weil es reicht, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, wenn die Person also einen FH-Abschluss hat oder einen Uni-Abschluss. So, dann möchte ich die zweite Gruppe bilden, das sind die, die keinen solchen Abschluss haben. Und dort sage ich, dass der Fachhochschulabschluss nicht vorhanden sein soll mit DE14 gleich 0 und DE15 gleich 0. Diese Unverknüpfung deshalb, weil eben beide Abschlussarten nicht vorhanden sein sollen. So, und dann definiere ich noch die fehlenden Werte. Welche Fälle sollen einen fehlenden Wert in der neuen Variable bekommen? Das sind diejenigen, die in den beiden Variablen jeweils einen fehlenden Wert vorliegen haben. Und der fehlende Wert kann entweder Punkt B oder Punkt A sein in der Variable DE14. Oder ähm, in der De Variable DE15 kann es auch der Wert Punkt B und Punkt, äh, oder Punkt A sein. Und deswegen sieht hier diese Bedingung ein kleines bisschen komplizierter aus. Ich muss nämlich sagen, dass zum einen in der Variable DE 14 der Missing Value Code Punkt B oder Punkt A vorliegen muss. Und außerdem muss in der Variable DE15 auch wieder der Missing Value Code Punkt B oder Punkt A vorliegen. So, und wenn Sie das machen, sagen Sie im Prinzip nichts anderes, dass in beiden Variablen ein fehlender Wert vorliegen soll, nur dann soll die neue Variable auch wieder einen fehlenden Wert bekommen. So und Dann kann ich mir die neue Variable mit einem Listbefehl angucken, in dem Fall nochmal speziell auf diejenigen, die einen fehlenden Wert haben, um das eben zu prüfen. Die neue Variable wird gelabelt und ich schaue mir die an und dann kann ich die für die Analyse verwenden. So, bei der abhängigen Variable... Also hier die Variable zur Wochenarbeitszeit, muss ich auch noch schnell die fehlenden Werte definieren. Und dann ist die Variable nutzbar und ich kann die eigentliche Analyse durchführen. Das ist hier der Mittelwertvergleich. Beim Mittelwertvergleich dran denken, hier vorne im By-Präfix haben Sie die unabhängige Variable stehen und hier beim Summarize-Befehl die abhängige Variable. So und die eigentliche Analyse, also der Mittelwertvergleich, ist dann sehr einfach zu interpretieren. Sie sehen hier, dass die Befragten die einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss haben, eben im Durchschnitt 40,8 Stunden pro Woche arbeiten und diejenigen, die keinen solchen Abschluss haben, durchschnittlich 38,6 Stunden. Soweit zur Musterlösung, zur letzten Sitzung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Klausur.